Hallo, ähm, kurz zu meiner Person. Ähm, mein äh, bürgerlicher Name, wie man das so schön nennt, ist Daniel Schweiköfer, und, aber ich höre auch besser auf Asset. Ähm, ich bin 34, mache irgendwas mit IT. Ähm, wie, wie der Titel schon sagt, das private Politisches. ist, ähm, ich wohne in so einem Hausprojekt, das ist so ein Kommunding, ähm, habe ein Kind, ähm, welches wir in einer offenen Beziehung ähm, großziehen. Ähm, versuche mich ein bisschen mit politik in diesem internet und das und mit dem bloggen was momentan gerade so ein bisschen leidet weil ich das mit der sorgearbeit schon noch ein bisschen ernster nehme ähm, gehen wir mal los äh, zum groben ist der plan dass wir so 30 minuten vortrag machen wenn ich ein bisschen zu schnell rede könnte es auch schneller werden äh, ich versuche erstmal so ein bisschen basics begriffe zu erklären dann ähm, gehe ich so ein bisschen auf ähm, so Sex und seinen Wert in unserer äh, in unserer Kultur ein ähm, und dann so ein bisschen auf dieses natürlich von Menschen ähm, dann versuche ich so ein bisschen das zu betrachten wie das was das so für uns in strukturelle auswirkungen hat und versuche dann noch mal ein bisschen aufzuzeigen was wir sonst noch so machen könnten ähm, gehen wir mal zum ersten wie gesagt ich ich habe das mal Sozialisierung 101 genannt, weil das, ich will jetzt euch keinen großen Kurzberichtschritt machen. Äh, ich glaube, ihr braucht jetzt auch nicht so... Also es ist natürlich immer mal toll, sein so Verdieu zu lesen oder sowas, aber wenn ihr da jetzt nicht die Zeit so habt oder so, dann braucht ihr das jetzt auch nicht unbedingt, um diesen Vortrag zu verstehen. Ähm, deswegen nur mal so ein bisschen schnell erklärt. Ähm, wir müssen uns... Also, was halt immer ganz wichtig ist, dass es, Sozi Sozialisierung ist etwas, was nicht direkt bewusst passiert. Es passiert zwar schon, dass wir bewusst irgendwelche Leute darauf hinweisen, dass sie vielleicht sich jetzt gerade nicht rollenkonform oder so wie wir es von, sie von ihnen erwarten ähm, verhalten. Also Standardbeispiel ist, wenn Leute einfach anfangen, irgendwo auf der Straße in die Ecke zu pinkeln. Ähm, aber Sozialisierung ist halt, was mehr Sozialisierung ist halt, Prägung von Anfang an, von Erziehung und ich vergleiche es gerne einfach als Bewusstseinsbildung, wenn man so möchte. Und das Wichtige daran ist halt, dass wir eigentlich unheimlich viel gelernt haben, was Menschen ausmacht. Also auch solche Geschichten wie Geschlecht, also wie ich mich als irgendwie männlich gelesene Personen verhalte, wie ich mich als weiblich gelesene Person verhalte, was natürlich auch unheimlich viele Probleme gibt für Leute, die, die sich halt nicht so verordnen können ähm, oder auch das nicht wollen. Ähm, ich habe da mal einen längeren Vortrag gemacht ähm, irgendwie von Dekonstruktion der Männlichkeit, das, da gehen wir heute nicht ganz so drauf ein. Und ähm, ja, auch Begehren ist gelernt, das ist erstmal ein bisschen überraschend, wenn man das so irgendwie äh, mit äh, sich erstmal das klar macht, aber das ist äh, vor allen Dingen für diesen Vortrag gerade ganz wichtig. Ähm, und das ist natürlich auch ganz, also es ist ähm, natürlich auch ähm, man muss sich auch klar machen, dass es ganz wichtig dass wir gelernt haben, wie das funktioniert, weil ansonsten könnten wir auch das Verhalten und das Auftreten von anderen Menschen gar nicht interpretieren. Also wir müssen eigentlich wissen, wie sich Menschen verhalten, damit wir wissen, okay dieser mensch ist jetzt gerade positiv eingestellt mir gegenüber oder negativ eingestellt gegenüber oder wahrscheinlich geht es diesem menschen gerade so oder so oder dieser mensch möchte gerade irgendwie nett zu mir sein und wenn wenn ich das halt nicht weiß wie das geht dann wäre das halt schlecht ähm, genau der erste punkt worüber ich gehen wollte ist ich habe das mal postulat der sexualität genannt ähm, ich glaube der begriff ist glaube ich, frei erfunden von mir. Also es ist jetzt auch nicht, nichts Neues. Ähm, ich fand es bloß, dass es so, so an sich noch nicht so richtig festgelegt wurde. Ähm, also, dass, dass es so noch nicht benannt wurde, ähm, wurde es aber bestimmt schon. Habe ich bestimmt noch nicht gelesen. Äh, wichtig daran ist. Aha. Ah, sehr schön. Ähm, also, angeblich wollen irgendwie alles sex das ist ganz komisch aber wenn man wenn man sich das so, so anguckt was wir so in unseren medien erzählt bekommen dann ist es irgendwie die natürlichste sache und das, äh, also dass das irgendwie vielleicht ganz anders ist dass es leute gibt die das irgendwie auch gar nicht brauchen oder für die das gar nicht so wichtig ist oder die das auch irgendwie ja gar nicht so extrem widerschätzen das ist halt in unserer, äh, in unserer kultur leider irgendwie nicht so stark präsent und das krasse ist dann auch irgendwie, dass wenn dann mal, also wenn dann sexuelles Begehren dargestellt wird, ist es meistens auch irgendwie Heterosex. Und wenn man dann doch mal irgendwie sowas wie Homosexualität oder Bisexualität, ganz exotische Sachen dargestellt werden, dann ist es eher so, dass es das dargestellt wird als ja, Ausnahme, die so die Normalität irgendwie bestätigt. Und das, das ähm, Entscheidende daran ist, daran, dass uns das immer so präsentiert wird, dass das ja alle wollen, Erzeugen, erzeugt das natürlich auch einen Druck, auf gerade auf, auf junge Menschen, die irgendwie gerade erst verstehen lernen, was es bedeutet, äh, Mensch zu sein, weil wenn ja alle Sex wollen, dann muss ich das ja auch irgendwie wollen. Und ähm, das, das Ding ist, das ist dieser Importer ist total lustig. Äh, <lacht> angeblich, natürlich, wenn alle nur Heterosex wollen, dann gibt es ja anscheinend auch nur zwei Geschlechter, obwohl es eigentlich viel Mehr Möglichkeiten gibt auch viel mehr Leute, Sachen, wie sich Leute verordnen oder nicht verordnen können. Ähm Und das ist halt äh, sehr, ja, sehr sehr strange, wie wir, wie wir ähm, Sex, also welchen Wert wir Sex auch hingeben. Also, dass, dass auch sowas wie Liebesbeziehungen sich eigentlich immer irgendwie über Sex konstituieren. Also, es ist mir kaum bekannt, dass man mal Geschichten erzählt bekommt, dass so irgendwelche. Liebesbeziehungen sicher geben, ohne dass die Leute irgendwie Sex hatten und ich meine dieses Standardding mit ja sind wir denn jetzt zusammen am, äh, irgendwie am nächsten Morgen oder so, das ist so, so Standardkonstrukte so, wo, wo man ähm, ja wo sich dann da so quasi so der Vertrag irgendwie angeboten wird, aber dazu komme ich im nächsten Abschnitt ähm und das ist auch irgendwie ganz, ganz absurd halt, wie welchen Stellenwert die, dieser Sex äh, dargestellt wird, weil also ja irgendwie gehört zu einer guten Beziehung TM halt auch irgendwie, dass sie irgendwie Sex haben und es Beziehungen gibt, die super funktionieren, wo es halt keinen Sex gibt, ist halt irgendwie so im, in der allgemeinen Kultur leider nicht so stark vertreten und oder oder die Leute akzeptieren das schon, aber denken dann immer, oh, aber habt ihr denn nicht Probleme und geht es denn euch auch gut? Halt so Strange ist. Ähm, ja, und wenn die Leute Sex haben wollen, dann gibt es dafür halt dieses, ich habe das mal wirklich bösartig Bedarfsgemeinschaft genannt. <lacht> ähm, ich gehe dann gleich noch näher drauf ein: dieses ähm, das Ding mit der mit dieser ähm, ja exklusiven Beziehung, so von wegen, weil dann hat man ja irgendwie garantierten Sex. Das ist auch ganz krass, wenn man sich das mal anguckt, ähm, dieses Konstrukt. Also man muss sich mal halt klar machen, dass halt in, in Deutschland zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe erst 1997 bundesweit als verboten dargestellt wird. Ich meine, das sind das ist echt nicht viel Zeit und bis dahin war es halt so, ja, es gibt da dieses Garantieding. Ich meine, das ist äh, also es ist ja nicht nur in unserer Kultur äh, so. Ähm, es ist ja auch gibt ja auch Kulturkreise. Also ich hatte das äh, letztens äh, mitbekommen, dass zum Beispiel auch ähm, in, in äh, islamischen Kulturkreisen ist dann, dann das dann so ist, dass die Frau halt auch das irgendwie einfordern kann, dass sie Sex kriegt und wenn sie das nicht kriegt, dann kann sie das irgendwie, ja, ich glaube anzeigen, aber ich möchte mich dann nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm und ja, dieses Gewohnheitsding, das machen wir halt so und, und wenn Leute halt nicht in dieser Bedarfsgemeinschaft sind, dann tut uns das immer voll leid für sie und dieses, also das, das macht für mich dieses Postulat aus, so dass du irgendwie ja so, du willst das doch bestimmt auch oder und, und dass wir also so dieses dran denken, dass es halt Leute gibt, die vielleicht nicht das so wollen oder es vielleicht auch gar nicht brauchen oder auch überhaupt sehr zufriedene Menschen sind, ohne in so einer Gemeinschaft zu sein, ist halt leider nicht so stark verbreitet, finde ich. Ähm, und das ist halt also das, das Krasse daran ist, wie, wie wir ja, wie wir das als natürlich betrachten. Und dabei ist es eigentlich ziemlich absurd, weil Menschen. Also ich finde es zumindest absurd, von bei Menschen von natürlich zu reden, weil es halt abgesehen von wirklichen Grundinstinkten halt sehr, eigentlich sehr viel gibt, was wir einfach gelernt oder sozialisiert bekommen. Aber der Mythos hält sich da halt schon ziemlich ähm, beharrlich. Deswegen gibt es halt auch dieses. Ich habe das mal das Standardpaket genannt und das Standardpaket ist halt die sexuell exklusive Zweierbeziehung und die ist halt sehr also geprägt halt auch von Monosexualität also dass wir dann irgendwie Sexualität nur mit einer Person haben und die die hat auch also das das das Kritische finde ich an diesem Standardpaket auch dass es einfach ähm, ganz viele verschiedene beziehungen weil beziehungen zu menschen sind ja je nach mensch einfach immer wieder ganz unterschiedlich aber einfach vereinheitlicht weil das ihr seid jetzt zusammen also habt ihr dieses paket das das ist jetzt einfach das und es gibt dann so eine klasse von beziehungen ähm, die wir dann irgendwie ja auch so ein bisschen in hinarchie zu anderen beziehungen setzen also es gibt diese standard Beziehung so, das ist die Liebesbeziehung und die ist natürlich dann irgendwie viel wichtiger als andere Beziehungen. dabei können wir halt schwer eigentlich vergleichen oder es man wirklich festhalten, was Beziehung ausmacht ähm, man muss natürlich auch sagen, dass so eine Standardbeziehung natürlich schon irgendwie ähm, klar, also es liegt natürlich auch nahe dass, dass Leute sowas wählen, weil das ist halt das, was man gelernt bekommt und es hat auch den Vorteil, dass es halt unheimlich viele Sachen schon geklärt sind, also weil wenn hat nichts geklärt, ist, dass man das reden muss, dann kann das wirklich manchmal sehr viel Arbeit sein und auch sehr viel Aufwand. Und ähm, ja, es ist halt auch sehr weit verbreitet, dass man das halt auch wählen müsste, wenn man sowas wie Kinder aufziehen machen will, weil Kinder brauchen ja schon Bezugspersonen, also auch festere Bezugspersonen für längere Zeit und wenn man das halt in so einem Ding irgendwie festschreibt, in so einem Vertragswerk fast, dann, dann, dann kann man zumindest hoffen, dass es einfach lange hält und die Kinder erstmal groß werden. Und wenn man halt dieses Standardpaket wählt, dann, dann hat es auch für die Leute den Vorteil, dass man weiß, okay, es gibt da zumindest eine Person, da habe da, da hab ich irgendwie das, ähm, die Erwartung oder die Berechtigung, dass sie dann auch für mich da ist, so, wenn ich gerade nicht klarkomme. Und also, es, es vermittelt halt irgendwie. Ja, Sicherheit, wobei das halt schon eher trügliche Sicherheit finde ich eigentlich ist, weil ich meine, wir also wir, wir können uns ja eigentlich nur sicher sein, wenn Leute das auch wirklich freiwillig machen und und auch ja auch von sich heraus machen und wenn wir wenn wir das halt irgendwie versuchen festzugießen, dann dann ist es halt eher gefährlich und was ich halt auch an dem an diesem Standardpaket sehr sehr gefährlich finde ist, dass es halt auch ähm, ja, emotionale Solidarität auch einfach isoliert, weil ja klar ist, welche Leute einfach zuständig sind für die, die sich um die Person kümmern. Und das andere, also das dann auch, ja, das ist jetzt Privatsache, irgendwie, wenn es, ich sehe jetzt weiter, dieser Person geht es schlecht, aber ich weiß, dass also, sie, dass sie in diesem Standardpaket irgendwie drin ist, und deswegen ist es jetzt nicht meine Zuständigkeit. Mich dann da auch irgendwie drum zu kommen. Ich kann das zwar versuchen, aber irgendwie wissen, die halt, viel, wissen halt auch viele, dass sie das, dass dann auch erstmal nicht zuständig sein müssen. Was, halt, was ich halt auch gesellschaftlich schon schwieriger finde. Aber da, darauf gehen wir später nochmal ein. Ähm, äh, Moment, ich muss mal kurz was trinken. Oh. Ah, ich habe schon. So. Ähm, ganz interessant bei der ganzen Geschichte ist, dass das Ganze auch über Namen und Rahmen funktioniert. Also, ich ähm, ist das vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass halt Leute dann nicht mehr anfangen, die, äh, die Menschen mit ihrem Vornamen anzusprechen oder mit ihrem Nickname, sondern es ist dann mein Freund. Und dadurch ähm, dadurch, dadurch ähm, werden die, äh, dadurch kommt einfach ein ganzen Haufen Sachen mehr mit. Also, auch einfach diese vereinheitlichung weil wenn es dann meine freundin ist dann gehen die leute von aus okay sie, ähm, sie ist da irgendwie für ihn zuständig und sie sie, sie ähm, haben die ganze reden die ganze zeit miteinander und verbringen wahrscheinlich einfach den großteil ihrer zeit miteinander weil sie ja irgendwie füreinander da sind und ähm, was halt auch äh, was halt auch dann mit mitschwingt ist dass das natürlich auch diese ganzen klar definierten geschlechterrollen also dass die, dass die, dass die, dass die, dass die Frauen sich irgendwie um das Emotionale kümmern und die Männer, die den kram machen, damit dann auch gleich wieder mit im Paket mitschwingen und ja, dass unsere Erwartungen prägt, was halt manchmal auch zu der durchaus komischen Situation für ihr kennt das vielleicht, wenn, wenn Leute gefragt werden, wann dann ihre Partnerinnen Zeit haben, weil sie müssten ja das ja eigentlich wissen, weil sie ja reden ja ständig mit denen genau und das, das prägt dann wie gesagt diese Rollenbilder, ich habe das hier nur mal kurz zwei Beispielen angeführt also mit den mit sauge schwerstarbeit also das hat die, die Frauen dann quasi traditionell für die das Emotionale und sich drum kümmern irgendwie beschäftigt sind und dann die Männer halt irgendwie ja, dann professionell rumstehen können und irgendwie Sachen erzählen können von denen sie irgendwie eigentlich doch viel zu wenig Bücher gelesen haben. Ähm, also dieses Ausstellungs äh, Außendarstellungsding. Ähm, ich versuche mal mal ein bisschen die ähm, gesellschaftlichen Auswirkungen davon zu betrachten. Es ist bestimmt, also ich glaube, es ist nur ein kleiner Umbriss und ich meine, ich kann in so einem Vortrag auch das nicht irgendwie allumfassend machen und ich glaube, ich traue mir das auch noch nicht zu. Aber trotzdem. Ähm, was halt bei, also was, was diese Beziehung, also dieses Standardpaket auch ausmacht, ist, da äh, finde ich, dass das schon so, so eine Art Statussymbol ist. Also das, das, das dieses, es gibt ja diesen Zwang von wegen, ja, wir wollen das machen und in dem Moment, wo man dann so also in einer Beziehung ist, das deswegen kann man das auch immer schön auf Facebook verkünden, so, ich bin jetzt in einer Beziehung <lacht> und so, und alle wissen, ach, die Person ist endlich komplett und das ist ja alles gut und ja, das ist also wie wir dieses, wie, wie wir das dann vereinheitlichen, dass dann, dass es das dann irgendwie so, so geht und dass hier auch irgendwie ähm, ja, dass man quasi dann auch irgendwie seinen seinen gesellschaftlichen Wert auch dadurch irgendwie dann dann steigert, aber man muss dann trotzdem, wenn man in Beziehung ist, immer noch irgendwie gucken, dass man ja dann irgendwie schön oder attraktiv bleibt und, und sich quasi dann immer noch so ja, quasi seinen Marktwert halten, wenn man das mal ganz böse betrachten wollte. Ähm, oder vielleicht ist es auch gar nicht böse. Genau, zu den Hierarchien von Beziehungen habe ich schon gesprochen, dass das halt auch ähm, durch diesen Exklusivitätsanspruch dann natürlich auch so ein, so ein Zeit, so ein Zeitanspruch ähm, entsteht. Ähm, was dann also was, was dann halt da, dazu führt, dass, dass, diese, also dass diese Beziehungen werden ja quasi überall beworben. Ich meine, ihr könnt ja eigentlich nicht irgendein, also ihr könnt ja mal versuchen, irgendwelche Musikalben zu hören und mal versuchen, nicht einen Text zu finden, wo er, wo es nicht irgendwie um, wie toll das denn noch mit diesem Liebesding ist. Also ich war mal längere Zeit Single und irgendwann habe ich nur noch Techno und Jazz gehört. Yes. Weißt weil es dann halt, dann da hat man das zumindest nicht die ganze Zeit vorgesetzt bekommen. Und, also, das, das Krasse ist ja, also ich meine, das ist ja, also, ich, ich, ich meine, man muss sich ja klar machen, dass es, äh, so, solange es den Leuten wirklich was Gutes gibt und es gibt ja den Leuten auch was Gutes, ist es ja auch eine wirklich schöne Sache. Aber diese Glorifizierung macht halt, glaube ich, einfach mehr kaputt, als dass sie es gut macht. Und, ja, im Endeffekt muss man auch nochmal noch mal fragen, ob diese, dieses, dieses Liebesding ja nicht nicht dann auch, auch wieder eigentlich eher eine, eine Überzeichnung, eine, eine Vergötterung der anderen Person ist, was dann eigentlich auch wieder nur ein Aspekt der ja vielleicht des eigenen Egoismus des ist, wobei ich jetzt euch jetzt nicht Egoismus unterstellen wollen würde, wenn ihr dann diesem Standardpaket anhängen wollt, was stimmt nicht alle tun oder alle wollen das ding ist das krasse ist dass halt wie überall das ist also ich meine das ist halt ihr kennt es vielleicht noch diese schönen Aufkleber mit wegen auch du hast sexismus verinnerlicht ich finde es davon gab es in letzter zeit viel zu wenige und das, das, prägt, das prägt natürlich auch, wie wir Beziehungen sehen, wie wir Beziehungen leben, sogar eigentlich auch, wie wir, wie wir unser ähm, Sexleben ausleben. Also es gab da in letzter Zeit auch spannende äh, Untersuchungen zu, wie, wie der Konsum von Phonographie sich auf ähm, die Sexualität von Leuten auswählt. Ähm, ich glaube, die Zusammenfassung war, dass es schon langweiliger wurde. Und ja, das ist dann halt auch irgendwie dieses Es gibt dann für jeden einen, einen Deckel, diese also wieder dieser Zwang, dass es irgendwie ja dann auch wieder, irgendwie alle dieses eine Ding die seines, ihres Auslebens haben wollen. Und dabei gibt es halt echt so viele verschiedene Leute, die da auf so viele verschiedene Arten dazu stehen. Und, die, und es gibt halt auch, wie gesagt, echt gar nicht nur so wenig Leute, die das vielleicht auch gar nicht haben weil also sie die auch einfach gar kein Sexleben haben wollen. Und das, da bügeln wir halt so drüber. Es gibt halt so quasi diese kollateralschäden wobei die kollateralschäden jetzt eher darauf eingehen auch was was diese beziehung angeht wie sich das also wie sich das auf unsere laufende beziehung aussehen weil ich finde es halt schon manchmal erstaunlich wie ja wie, wie viele beziehungen dran kaputt gehen weil sie dann feststellen dass dieses standardpaket nicht für sie funktioniert weil die erwartungen die sie gelernt haben dann irgendwie ja nicht da sind also weil sich dann irgendwie sagen, ach, irgendwie bin ich dafür nicht geschaffen. Und das eigentlich heißt, eigentlich, irgendwie stelle ich gerade fest, dass die Erwartungen, die ich an mir selbst stelle, weil ich sie gelernt habe, gar nicht erfüllen kann oder gar nicht erfüllen will. Und ja, das, das führt dann dazu, dass dann dass Leute ganz schnell ganz viele Beziehungen hintereinander führen, anstatt einfach zu gucken, was sie, ja, was sie denn wollen. und was sie dann zufrieden macht und das macht uns natürlich auch dadurch dass wir dann so schnell wechseln ähm, haben wir natürlich auch immer die angst davor dass wir irgendwie diese beziehung die, die wir haben also dass wir zum einen natürlich auch den emotionalen faktor verlieren aber natürlich auch so ein bisschen ob wir den status verlieren also dass dieser quasi ja fast Besitzanspruch dann irgendwie wieder kaputt geht was dann dazu halt so ganz viel eifersucht führt und was halt auch bei, dem, bei diesem Standardpa Standardpaket halt ähm, gleich sein muss, dass es halt schon die, das kapitalistische System stark unterstützt. Ja, jetzt guck nicht so skeptisch. skeptisch. Gut. <lacht> <lacht> <lacht> Wobei das, also sagen, das geht dann jetzt nicht zwingend auch immer, äh, also. Da vermischt sich das auch ein bisschen. Es ist jetzt nicht nur so schwingendes Standardpaket, weil es geht es geht dann halt auch eher so um Ehe- und Familiengemeinschaften. Ähm, Gerade für die ist es halt, dass die Reproduktion irgendwie gesichert ist, weil wir wissen ja, die, die Rollen sind klar aufgeteilt. Ähm, und irgendwie würden, werden halt, wird halt dafür gesorgt werden in dieser Einheit, dass die Leute irgendwie, ja, wenn man so will, arbeitsfähig erhalten bleiben, dass es irgendwie mehr Menschen gibt, dass, Sachen bleiben sauber bleiben und dass natürlich auch das weitergetragen wird. Ähm, ganz wichtig finde ich, dass das halt, hatte ich vorher schon angesprochen, dass, dass die Solidarität, also der Zusammenhalt auch einfach stark auf dieses Familiending isoliert wird. So, Es gibt dann vielleicht noch ein paar wenige Freunde, aber die sind dann auch eher so ein bisschen irgendwie zuständig, aber dann auch eher für so, ja wir reden mal drüber und, und dass, dass dieser größere Zusammenhalt halt... Ähm, Gerade so einfach dann dann nicht, also es gibt da eine, wir haben da keinen Begriff von. Wir, wir wissen nicht, warum, warum wir das so machen müssten. Und gerade wenn man sich kleine Familien anguckt, dann garantiert es natürlich auch irgendwie die die Abhängigkeit, wenn man dieses Alleinverdienermodell anguckt, weil dann so quasi diese Person dann irgendwie ganz viel arbeiten muss, um irgendwie das alles zu finanzieren. Und also man kann da noch Ewigkeiten drüber ausgehen. Das hat die Strukturen, die wir haben, ja dafür sorgen, dass es das so dazu führt, dass sie dieses Alleinverdienermodell irgendwie führen, ähm, fragen später. Ähm, ich meine, wir denken nur an Ehegattensplitting und solche Sachen. Ähm, genau, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ah, das, ähm, das, ich habe das mal abseits des Standardpaketes genannt, weil es irgendwie schwer ist, das irgendwie unter einen Punkt zu bringen. Moment. Genau, also ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie die ähm, diversen verschiedenen Konzepte und Variationen davon aufzuleicht, äh, aufzuzählen, weil ich glaube, ich kenne bestimmt nicht alle und ich habe auch das Gefühl, dass jede Beziehung das wieder anders lebt. Ähm, die Gemeinsamkeit von den Sachen, über die ich hier über die reden will, ist, dass halt schon keine sexuell äh, exklusiven Beziehungen sind, beziehungsweise, wohl nee, gleich das mit dem Sexual, das sind halt keine exklusiven beziehungen in der idealwelt sorgt das einfach dafür dass auf einmal also dass das ist halt mehr liebe geben kann weil man kann irgendwie ehrlicher sein man kann das transparent machen und vor allen Dingen auch irgendwie mit mehr leuten solidarität äh, solidarität zeigen ich möchte es jetzt aber auch nicht überzeugen überzeichnen weil ähm, naja also zum einen gibt es halt äh, gibt es halt auch schon punkte wo man sagen kann dass es das schon ein bisschen manchmal schon schon fast gefährlich dass es eher so einer so eine ökonomisierung der von Beziehungen gibt so von wegen hier person xy habe ich für diese bedürfnisse und du bist jetzt für diese bedürfnisse zuständig was auch wieder zu Machtkonstellationen führen kann und ich finde auch also gerade dann dann auch dass das dann halt irgendwie man sagt nee ich bin jetzt nicht dafür zuständig, deine Sorgearbeit zu machen, weil also mich um dein, dein emotionales Seelenheil zu kümmern, weil ich, äh, wir haben ja nur die körperliche Beziehung, was ähm, die Sachen auch nicht besser macht. Also es ist nicht auch nicht alles schön, aber ich finde, man kann da schon sehr viel finden. Was man für mich auf jeden Fall, was man dabei gewinnen kann, ist halt, dass man schon irgendwie gezwungen gezwungen wird. Äh, mehr Beziehungsarbeit zu machen, weil in dem Moment, wo man halt nicht das Standardpaket wählt, da also gibt es halt auf einmal ganz viele ungeklärte Sachen, die müssen erstmal geklärt werden. Das sorgt dann zwangsläufig dafür, dass man hoffentlich miteinander redet. Ich hab, äh, ich glaube, Leute, die dann nicht miteinander reden haben, machen sich auf jeden Fall mehr Probleme. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Ritualen für und ich bin auch ein großer Freund von gewaltfreier Kommunikation, aber da machen wir vielleicht mal wieder einen Workshop zu. Ähm, was einem dabei klar sein muss, ist, dass hat die, auch wenn man dann versucht, das ein bisschen abseits des Standardpaketes zu leben, man immer noch ein Kind unserer Gesellschaft ist und wir natürlich auch immer noch geprägt sind. Das heißt, wir haben immer, also selbst wenn man dann irgendwie feststellt, okay, diese Erwartungshaltung funktioniert für mich nicht und ich möchte das jetzt irgendwie anders leben und ich habe da jetzt keine Eifersucht mehr, holt einem sowas wie Verlustängste durchaus schon mal wieder ein. Ähm, weil sie einfach auch ja, kulturell geprägt sind und ich glaube, es gibt da auch kein, kein Geheimrezept für. Das Schöne ist, also für mich ist das Schöne daran, dass ich gerade an solchen Momenten, wo ich merke, oh, da kommt mal wieder meine Sozialisierung durch, auch wieder einfach mehr über mich lerne und das auch einfach wieder mehr, mehr machen kann. Abseits von den von, von der eigenen Sozialisierung hat man natürlich auch noch das Ding mit der Sozialisierung anderer. Es gibt halt einfach kein Leben für drei Menschen in einem IKEA-Schlafzimmer für zwei Menschen. Das ist, wird dann nicht schwer. Ähm, vor allen Dingen kommt dann auch, äh, kommt dann auch immer die, Fam die Familie an. Also, ich kennt das ja so Verwandte, die kann man sich manchmal nicht aussuchen, wenn man dann wenn man dann Pech hat, dann sagen die immer ja, aber das funktioniert doch so nicht. Und wo man ja manchmal dann auch einfach sich damit klarkommen musste, wie das, wie das so kommt. Und es kann sogar sein, dass man dann natürlich auch dadurch, dass man dann wieder der Exot ist und also ich also dieses also ich könnte das ja nicht, aber es ist ja schön, wenn ihr damit zufrieden seid, dann auch wieder einfach die Norm reproduziert. Nichtsdestotrotz finde ich es auf jeden Fall einen interessanten Aspekt, das zu denken. Ähm, ja, damit bin ich durch. Ich danke euch. Ich, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Anregungen an, an mich bringen. Ich will mich auch einer der quotierten Frageliste beugen, falls das... Du warst, du. Ja, okay. Ähm... Um, ja, ich, ich musste mir ein paar Notizen machen. Das ist aber gar nicht so lang. Ähm, ich habe. Oder erstmal, vielleicht erstmal anders. Ähm, sagen wir mal so: Die äh, heterosexuelle monogame Beziehung kam gerade sehr schlecht weg. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, sie in ihrer normativen Rolle ähm, zu kritisieren, finde ich auch absolut richtig. Ähm, und möchte dabei aber an der Stelle auch einfach nochmal kurz betonen, ähm, für mich jedenfalls ist es so, dass egal welche Beziehungsform und welche Beziehungsformen ich lebe, äh, es auf den formulierten und ausgehandelten Beziehungskonsens ankommt. Ähm, und der muss individuell ausgehandelt werden, beziehungsweise in jeder Beziehung zu jedem einzelnen Menschen, zu dem ich eine habe, entsprechend entsprechend. Äh, wirklich individuell ausgehandelt werden und da muss ein Konsens entstehen. Ähm, wo dann für mich der nächste Punkt zum Tragen kommt, ähm, also widersprecht mir gerne, aber ich bin mir ziemlich sicher, dabei entstehen immer Beziehungshierarchien. Ähm, ich kann nicht alle Beziehungen zu allen Menschen gleich priorisieren. Das ist, also äh, ich will das auch nicht irgendwie normativ verstanden wissen, aber für mich als Person ist das unmöglich. Ähm, es gibt geht auch meiner Meinung nach in diesen Beziehungen ähm, nicht nur um Abhängigkeiten, also gerade jetzt in der monogamen Beziehung, unabhängig ob hetero oder, äh, oder homosexuell, ähm, sondern natürlich muss beachtet werden, dass Abhängigkeiten vermieden werden, ähm, aber eine Beziehung besteht in meinem Verständnis eben auch aus Kooperation und Solidarität und ähm, da kann es auch eine Aufgabenverteilung geben, dass Person X sich äh, um die privaten bzw. um beispielsweise die familiären Dinge mehr kümmert und Person Y zum Beispiel das Geld reinbringt, weil es halt teilweise einfach einfacher ist, weil äh, die Person ein besseres berufliches Standing hat und so weiter und so fort und da ist dann halt wichtig, dass man dann keine patriarchalen Strukturen reproduziert. Dass halt eine Offenheit dafür besteht, dass eben auch der männlich notierte Mensch äh, nicht eben einfach, weil er ja der Mann ist, äh, irgendwie ähm, da dann halt die Jobsachen macht, ähm, auch wenn jetzt, wie gesagt, die Hetero-Beziehung -Hetero mal kurz äh, als Beispiel genommen äh, obwohl die Frau dann in dem Fall äh, irgendwie wesentlich mehr verdienen könnte oder auch unabhängig davon vielleicht in ihrem Beruf auch einfach erfüllter wäre, je nachdem, was man da für Prioritäten äh, ähm, oben anstellt. Ähm, zu, deiner, zu einer deiner letzten Folien, ich glaube, das war die vierte oder fünfte letzte, das war das mit dem Kapitalismus-Ding, da, da noch ein bisschen, da, äh, stützt Kapitalismus, finde ich gar nicht mal so sehr relevant, äh, denn... Ähm, du kannst mit jeder Beziehungsform den Kapitalismus stützen und auch, auch gleich intensiv dass äh, was viel, also jetzt in meiner Lesart wesentlich wichtiger ist, ist, dass du äh, dass, dass äh, die heteronormative, also sprich die monogame heterosexuelle Beziehung, äh, patriarchale Strukturen stützt äh, erstmal in dem Moment, wo sie einfach so, äh, so als die Norm wahrgenommen und auch als, äh, als innerhalb der Norm gelebt wird und da ist es dann wichtig. Ich meine, ich kann auch in einer heterosexuellen monogamen Beziehung aus der Norm ausbrechen und damit versuchen innerhalb dieses Konstruktes äh, gegen das Patriarchat anzukommen und vor allem auch innerhalb der Beziehung gegen patriarchale Strukturen anzukommen. Ähm, mit dem Kapitalismus hat das meiner Meinung nach herzlich wenig zu tun. Also danke. Ähm, stimmt. Du hast mich drauf. Äh, hast äh, hast gerade aufgezeigt, dass die Folien, die mir noch wichtig waren, ich vergessen habe einzufügen, also es geht mir gerade nicht darum, und ich finde es sehr wichtig, das zu betonen, ähm, dieses Standardpaket nur zu bashen. Ich finde das nämlich auch eine sehr gefährliche Geschichte, die gerade, äh, die ich sehr oft in diesen kreisen mitbekomme, dass halt das, dass, dass gerade diese, diese ähm, romantische Zweierbeziehung dann, dann irgendwie als total dumm dargestellt wird und in dem Moment, wo ich halt irgendwie auf den Gefühlen von anderen Menschen rumtrampel und auf das auch irgendwie abwerte, finde ich das, also nicht nur, dass ich es moralisch irgendwie verwerflich finde, finde ich es auch einfach extrem ähm, unkonstruktiv, weil ich werde so niemanden erreichen, wenn ich die Menschen so angreife. Ähm, deswegen müssen wir das nochmal, also äh, wichtig ist dabei klarzumachen, es geht mir nicht darum, die, die, einzelnen, die einzelnen Beziehungen an sich zu kritisieren, sondern es geht darum, eine strukturelle Kritik zu machen. Ich weiß, das ist schwer. Weil in dem Moment, wo ich, wo ich etwas strukturell kritisiere, was andere Leute ähm, leben, es fühlt sich das natürlich erstmal wie eine, wie, eine, wie eine private Kritik an, aber ähm, es, geht, es geht trotzdem erstmal. Also es ist trotzdem muss man sich da auch. Mal, also würde ich dafür plädieren, da ein bisschen kurz Abstand nehmen zu wollen und so, das zu gucken: Okay, was macht das mit uns strukturell? Ähm, jetzt habe ich deinen zweiten Punkt vergessen. Verdammt. Nein, das war der dritte. Äh, Abhängigkeiten. Abhängigkeiten, ah. Ja, ja, danke. Ähm, ja, also, das, das Ding ist natürlich klar, abhängig es muss nicht Abhängigkeiten sein. Ich finde auch in meinem Beziehungsverständnis sollte es auch keine Abhängigkeit sein. Ähm, wir sollten uns aber schon klar sein, dass das manchmal vielleicht auch eher so ein Idealbild ist von uns und, und dass halt sehr viele Beziehungen halt dann schon irgendwie starke Abhängigkeiten mit sich führen beziehungsweise sie auch einfach strukturell sich ergeben. Also mit, dann auch wieder aus patriarchalen ähm, Kontexten, was ich äh, ah, was mir noch wichtig war, ich stimme dir zu, dass, dass Beziehungen auch auf dem Konsens, also auf, auf einfach konsensual sein sollten. Wir müssen uns aber auch da klar machen, dass natürlich auch, strukturelle, ähm, dass auch ähm, dass äh, patriarchale Strukturen natürlich auch auf unsere eigene Beziehung einwirken. Und selbst wenn ich versuche, also gerade wenn, wenn man gerade wenn wir jetzt die, die äh, eine Heterobeziehung betrachten, dann, dann ähm, selbst wenn man versucht, da einen Konsens zu machen, ist es ähm, leider schon so, dass, dass dadurch, dass wir halt diese, diese Rollen, die, diese Rollenbilder verinnerlicht haben, wie automatisch das das Problem haben, dass dass dass die Männer sich eher in einer, in einer stärkeren Position be befinden als als die Frauen. Also das, das ich sage ja, also das muss finde ich eigentlich einmal ganz wichtig, wenn man das versucht das konsensual zu machen, dass man das auch berücksichtigt äh, innerhalb der eigenen Beziehung. Aber man kann das auf jeden Fall hinkriegen, finde ich. Ähm, du sagst ähm, du sagst zu so dieser Kapitalismusfolie, es stützt ja eigentlich das Patriarchat. Da sage ich ja, aber das Patriarchat stützt den Kapitalismus. Und also Olli sagte gerade, es hat keine direkte Koinzidenz. Ähm, woraufhin sich da auch die Leute gemeldet haben. Ihr könnt vielleicht, antworten. Ähm, ich glaube schon, dass es, also für mich ist es, hängt das schon stark zusammen, weil, weil gerade unsere Arbeitswelt hat auch so stark patriarchal geprägt ist, ist es auch, glaube ich, das schwer zu trennen. Und ähm, also ich, ich, ich glaube gerade, also ich, ich habe das Gefühl für unsere Form von Kapitalismus, die momentan existiert, ist auch vor, vor allem dieses Familiending einfach schon stark wichtig. So, jetzt gebe ich erstmal wieder ab. Also ich sehe da schon eine direkte Verbindung, nämlich die, dass... Ähm also vielleicht nicht direkt stützt, also es ist nicht dafür gedacht, es kommt aus der Feudalzeit und aus dem Absolutismus und aus der Religion, aber es ist halt optimal verwertbar. Also durch die Standardisierung, du hast diesen Standardmarkt, dem quasi alle gerecht werden müssen, du hast Standardrollen, denen alle gerecht werden müssen und weil es nicht so ist, ähm, geben sich daraus Absatzmärkte. Ne? Und ähm, so für dieses Standardmodell. Wei Frauen wollen weibliche erscheinen, Männer wollen, Statussymbole und so weiter. Also daraus ergibt sich natürlich eine sehr, sehr gute Verwertbarkeit. Insofern passt das halt da schon direkt rein und stützt jetzt so gegenwärtig natürlich auch bestimmte kapitalistische Strukturen, würde ich sagen. Oh. Ja, ich wollte dir eine Frage stellen, die mich äh, beschäftigt, seit ich dir zuhöre. Was braucht es denn, dass ich in jeder Beziehung schauen kann, was will jetzt wirklich diese Beziehung individuell und wo sitze ich selber diesen konditionierten Geschichten, wo sitze ich denn auf, was brauche ich denn, um das zu bemerken? <lacht> ähm, also, ich, also ich, ich will jetzt also mei meiner Meinung nach braucht es dafür halt schon reflektiert beziehungsweise auch selbstreflektierte äh, Personen, Personen und vor allen Dingen braucht es dafür auch eine ähm, Gesprächskultur und also es gibt glaube ich also ich kann mir vorstellen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, aber ich habe halt festgestellt dass gerade wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, dass das sehr extrem helfen kann, einfach auch wirklich irgendwie auf den Grund zu kommen, was denn jetzt gerade die Ängste sind, die uns, äh, die unser Verhalten triggern, was, was welche Gefühle wir mit uns rumtragen, ähm, oder weshalb jetzt welche Person wie verletzt ist. Und also aus meinem Alltag kann ich schon sagen, dass es das schon sehr viel hilft, dass man, wenn man weiß, okay, Person, äh, die Person ist jetzt deshalb verletzt, oder das auch einfach mal so kommunizieren kann, die, das hat mich jetzt gerade verletzt und es nicht wieder leicht die nächste, per die, per die, äh, die Ansprechpartnerin wieder weiter triggert oder diese, also dieses mit dem Triggern und dem Gegentriggern. Deswegen, also ich glaube, das ist für mich der Weg, aber vielleicht gibt es für andere Leute auch andere Wege. Aber darf ich nochmal nachfragen? Ob diese Höhe oder Tiefe das Bewusst, der Bewusstheit, ist die in jeder Beziehungsform möglich, deiner Meinung nach? Ich glaube, es gibt einfach, also es gibt ja auch viel zu viele Beziehungsformen und es gibt ja dann zum Beispiel auch so, also ich kann mir auch vorstellen, dass es Beziehungsformen gibt, wo es das zum Beispiel erstmal so nicht wichtig ist, also weil zum Beispiel, wenn wir uns sowas angucken wie ähm, so, so im BDSM-Bereich, gibt es ja, gibt's ja dieses Ding mit dem Play-Beziehung, also dass dann Leute halt quasi so eine Beziehung führen, um nur miteinander BDSM zu erleben. Und ich weiß nicht ob also die sind da auch durchaus sehr reflektiert, aber natürlich braucht man da ja dann, wenn man wenn man sich dann im festen Rahmen trifft, dann auch ähm, vielleicht nicht ganz so viel Reflexion. Aber ich, ich meinte jetzt mehr das Standardpaket. Für das Standardpaket. Ähm, naja, du kannst halt einfach Du kannst halt einfach so lieben, wie du denkst, dass es funktioniert. Ich weiß halt nicht, also ich glaube. Also, also sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist früher sehr, einfach ähm, in, in, in, vor so 50, 60 Jahren einfach aufgrund des gesellschaftlichen Druckes, dass halt die Gesichtssachen Sachen so besser funktionieren. Glaube ich, besser funktioniert da heutzutage ist dieser gesellschaftliche Druck, dass die Leute sich dementsprechend konform verhalten, ja nicht mehr da, nicht mehr so da, weshalb das, glaube ich, einfach mehr aufbricht. Ich weiß halt nicht, woran man, man funktionieren festmachen will. Also für mich persönlich wäre es halt funktionieren halt Sachen, wenn beide Personen schon in der Summe irgendwie zufrieden sind. Ähm ich weiß aber nicht, ob, das, ob ich das so allgemeingültig darstellen wollen würde. Ja, Dankeschön. Ähm ja, ich habe zwei Sachen. Das erste, ähm, der Punkt Reproduktion ist gesichert, äh, wollte ich mal also äh, ein bisschen in Frage stellen, weil ähm, also da ja im Moment der demografische Wandel passiert, würde ich sagen, da ist die Reproduktion jetzt zumindest äh, begrenzt auf irgendwie die Länder, in denen der demografische Wandel bereits weiter fortgeschritten ist, irgendwie nicht äh, gesichert. Ich meine, okay, es liegt vielleicht daran, dass jetzt mehr Polybeziehungen gibt, dass irgendwie die Geburtenrate, aber das glaube ich auch nicht. Ähm, und ähm, von da, also, und zur, zur, zur Abhängigkeit, ähm, das denke ich ist ein, ähm, oder naja, diese Abhängigkeit das ist denke ich ein, ein sehr wichtiger Punkt sozusagen, was ähm, ähm, an den One-on-One-Beziehungen äh, relativ kritisch ist, dass es halt ähm, auch äh, sehr, sehr, sehr isoliert, weil, ähm, oder, n, wie sage ich das? Also ähm, gerade so irgendwie die Frauenbewegung in den 70ern und so hat er ja auch aufgegriffen, dass irgendwie äh, oder oder den Frauen klar gemacht, dass halt irgendwie das nicht ihr persönliches Problem ist und dass sie nicht die einzige ist, die irgendwie von ihrem Mann geschlagen wird und damit irgendwie klarkommen muss oder sonst sonst solche dinge. Also das ist denke ich was, was man ähm, gerade in diesen einzelbeziehungen, weil man dann halt man ist dann alleine mit seinem Partner also so blöd das klingt und dann äh, ist es halt einfacher irgendwie so, so Isolation aufzubauen. Ähm, danke. Ich glaube, das das Ding ist, be, be, wenn ich davon Reproduktion spreche, also dieser Reproduktionsbegriff geht nicht meint nicht nur diese, also das Neues, also dass sich irgendwie neues Leben entsteht, sondern äh, das ist ist davon eigentlich unabhängig, sondern es geht eher um äh, Reproduktionsarbeit meint meint wirklich die Geschichten, dass also sowas wie, ähm, dass die Wohnung sauber ist, dass das irgendwie Essen da ist, dass ähm, also also Reproduktion eigentlich alles, was nicht der direkten Produktion zuträglich ist, aber für das Wirtschaftssystem gebraucht wird. Also dass, dass Leute irgendwie so abseits des Lebens eine Gestaltung haben. Also es geht nicht, es geht nicht, äh, es ist nicht, dass es nur irgendwie um Kinder kriegen und, und Kinder sich um Kinder kümmern geht, sondern es ist auch davon nur, es ist, das meint es auch, aber es meint vor allen Dingen auch, dass einfach ähm, ja, die ganzen Geschichten wie Haushalt, wie Essen dass sowas gesichert ist. Ähm, dann äh, zu dem. Äh, genau, das. Und dein letzter Punkt war zu. Hast du okay, gut. Okay, gut, dann äh, gebe ich erstmal weiter. Okay, äh, ich, ich, ich mache nochmal, wenn. Äh, also ich rede nochmal, wenn, wenn nichts dagegen spricht. Ähm, wird den Punkt gerade mit der Kapitalismuskritik bzw. mit dem Angriff auf den Kapitalismus noch mal ganz gerne ein bisschen unterfüttern. Ähm, also erstens hätte ich, würde ich gerne mal rekurrieren kurz auf äh, die Keynote von Anne gestern. Ähm, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als Angriff beim Kapitalismus äh, ankommen, wenn es nicht als Angriff gemeint ist. Ähm, das ist ein ziemlich relevanter Punkt und den sollten wir uns auch wirklich sehr sehr bewusst halten. Und, ähm, ja, kommen wir nochmal dazu kurz, ähm, also gerade so inwiefern ein, ähm, von der Norm abweichendes Beziehungsmodell überhaupt ein Angriff auf den Kapitalismus sein kann. Du hast vorhin diese, dieses Ding mit den Dreier-Ikea-Betten, mit den, mit den Dreier-Schlafzimmern Dreier und, ähm, und so weiter als Beispiel genannt. Der Punkt an der Sache ist, Kapitalismus kann mit solchen gesellschaftlichen Veränderungen tatsächlich sehr gut umgehen. Und gerade bei dem, bei dem, bei dem technologischen Fortschritt, äh, den wir haben, innerhalb von Unternehmensstrukturen, innerhalb von, von, von Absatzmärkten und vor allem mit der Erschließung von Absatzmärkten, ist es so, dass in dem Moment, wo, eine, äh, wo ein Absatzmarkt eine bestimmte äh, Größe überschreitet, wird er bedient werden. Und in Zeiten von modularen äh, äh, Baukastensystemen für, äh, für, für alle Lebensbereiche eigentlich, äh, werden die Standardmodelle von Betten zum Beispiel eben abgelöst durch äh, ein Bett, das modular um, wer weiß, wie viele Personen erweiterbar ist, aber es greift den Kapitalismus nicht an. <lacht> ähm, ja. Ich wollte jetzt auch nicht, also ich wollte ich wollte halt nur mal drauf, ich wollte das nur mal hinweisen, dass es halt schon sehr hilfreich ist, aber ich stimme dir zu, dass das jetzt nicht man sagen kann, yeah, wir bekämpfen den Kapitalismus, weil wir jetzt Poli sind. Das, ähm, das funktioniert so einfach nicht, da stimme ich dir, stimme ich dir zu und ähm, ja, gerade, gerade weil das System auch sehr an, äh, sehr, ähm, der so passt und ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ja auch noch, ähm, ein paar Folien weiter bin ich ja noch darauf eingegangen, dass es halt auch durchaus kritisch sein kann, also dass, dass auch dass auch gerade so, ähm, so offene Beziehungen halt auch durchaus dann dann eher noch das Gegenteil führen und dann eher dem, wieder dem dienlich sind. Also ähm, ich glaube, das ist auch einfach, also wenn wir wenn wir antikapitalistisch handeln wollen, dann müssen wir das bewusst tun und nicht einfach uns darauf sagen, ja, das wir machen das jetzt, weil wir sind jetzt so, also das könnte gefährlich werden. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Ja, vielleicht ist es wichtig, dass dann aus diesen neuen Modellen nicht unbedingt gleich wieder neue Stereotypen entstehen, was halt auch momentan so ein bisschen der Fall ist, ne? dass da dann auch dann wieder eine neue Zielgruppe identifiziert werden kann, auf die dann reagiert werden kann. Je individueller und unterschiedlicher das ist, desto weniger ist der Kapitalismus in der Lage, da dann wieder irgendwie ein Produkt für zu entwickeln, das dann auch alle wieder haben wollen, die wieder genau dieser Gruppe zugehörig sind. Ne? Also da ist so ein bisschen der springende Punkt. So. No. Ähm, ja, ich glaube, Line klamotten brauchen wir nicht. Oh. <lacht> Wird kommen, ja. Genau. Ähm, ja, aber das war ja, ähm, genau, ich glaube, ähm, wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann würde ich euch erstmal danken für die, für die Aufmerksamkeit. War sehr schön und hat noch viel Spaß.